Bitte? Hallo, schönen guten Tag. Lili Schulz spricht am Apparat. Spreche ich mit Herrn äh, Lorioris? nee mit Herrn Knusprich, äh, Ah, Also, möchte ich mit Herrn äh, Gerald Hubschrauber sprechen? Nee, den gibt's nicht. Also, ich habe Ihre Daten bekommen wegen Onlinehandel, deswegen habe ich angerufen. Ja, aber wie wollen Sie denn jetzt sprechen? Also bei mir steht diese zwei Namen Gerald Hubschauber und Lori Oris Klusprings Klusprings. Ja, das noch. Hallo meine lieben Freunde meines Kanals. Schön, dass ihr bei diesem Video wieder eingeschaltet habt. Heute haben wir wieder eine ganz nette Trading-Abzockerin dran, die wir hier auf dem Kanal schon öfters gehört haben. Die nette Dame, die stellt auf jeden Fall irgendwann im Laufe des Gesprächs fest, dass wir es nicht ganz so ernst mit ihr meinen. Naja, und den Rest und das Ende kann man sich ja denken. In der Regel machen sie sich ziemlich schnell aus dem Staub. Ich wünsche euch viel Spaß, gute Unterhaltung und vor allem ganz wichtig, jede Menge Aufklärung, was wir da für Menschen am Telefon haben. Ja, sind sie? So. Ja. Okay, Herr Knuspink ich kontaktiere Sie bezüglich Ihrer Anmeldung. Es geht um Onlinehandel. Ja? Sie haben Interesse gewusst am Finanzmarkt zu handeln, ja? Aha. Also was für eine Erfahrung haben Sie in diesem Bereich oder es ist es ganz neues für Sie? Gar keine gar keine, okay. Mhm. Das, dann ich informiere Ihnen ganz gut, ja. Für das Akkibation Ihrer Handelskosten mindestens brauchen Sie 220 Euro. Es ist Ausgangspunkt. Die zweite Stufe gibt es mit 500 Euro und Maximum Investition äh, gibt es mit 1000 Euro. Uh, jetzt sagen Sie mir bitte, mit welchem Betrag möchten Sie Ihr Handelskonto aktivieren und danach ich gebe Ihnen weitere Informationen. Na, aber was heißt denn aktivieren? Also Aktivation, also Sie haben nur Registration gemacht auf dem Finanzmarkt. Und Ihre Handelskonto ist noch nicht aktiviert. Für das Aktivieren brauchen Sie Geld investieren. Also dafür brauchen Sie mindestens 250 Euro. Und um ja. damit können wir Konto zu aktivieren. Und danach können wir Handel anfangen. Haben Sie es verstanden? ja? Nicht so richtig, nee. Also was haben Sie nicht richtig verstanden? Na so alles, so weiß ich nicht. Das ist verwirrend. Bitte. Ich finde das sehr verwirrend. Also, Sie haben auf dem Finanzmarkt unaktives Handelskonto. Was heißt das? Und für das Aktivation brauchen Sie das heißt ein unaktives Konto. Was heißt denn das? Unaktives. Es handelt ja. nicht und mit unaktives Konto, Sie bekommen gar kein Profit sozusagen. Also, Sie Aha. möchten mit dem Bitcoin handeln, mit dem Amazon-Aktien, mit dem Tesla-Aktien, also, Sie haben die Möglichkeit, es mit dem Ethereum handeln, Hochstoffen, mit den verschiedenen Wertanlagen. Ja, aber Sie müssen da mal irgendwie, Sie müssen da mal irgendwie, ja, Mikrofon, jetzt, nicht ja jetzt, jetzt hören Sie mich besser, okay? Ja? Mhm. Also. Sie haben Anmeldung gemacht mit dem Bitcoin. Ist das richtig, ja? Weiß ich sie doch nicht, sie nicht möchten mit auch im Finan Finanzmarkt, sie mit dem Bitcoin zu handeln. Ja, das kann deswegen habe nicht. ich ja, deswegen habe ich angerufen, ja. So. Und mhm. dafür brauchen Sie ja. 250 Euro. Das Geld bekommen Sie auf Ihrem Handelskonto und danach haben wir Möglichkeit, Positionen zu öffnen und damit Geld verdienen. Haben Sie das verstanden? Okay, das habe ich Ihnen gesagt, vier oder fünfmal. Okay, jetzt. Sagen Sie mir bitte, welche Zahlungsmethode benutzen Sie? Haben Sie PayPal? Winebanking oder Kreditkarte. Mhm, also, wo, mit welchem, äh, was haben Sie? Paypal-Konto? Ja, ja, Paypal-Konto. Mhm. Also, das also mit welchem Weg möchten Sie Konto zu aktivieren? Ja, das ist mir egal. Was ist denn da besser? Besser ist es, wenn Sie Paypal-Konto. Ja, warum? Weil Paypal ist die sicherste Einzahlungsmöglichkeit mhm. und Sie müssen jederzeit Zahlungspolieren auch. Ja? Okay, Aber was macht Dann Paypal jetzt? Ja, ja, Sie gleichzeitig, schauen Sie bitte, wenn Sie das Geld zum Beispiel mit dem Paypal-Konto aktivieren, mhm. Sie bekommen das Geld schließlich aus Ihrem Handelskonto nach zwei Minuten, also diese 250 Euro, -Oh wird abgebucht von Ihrem paypal konto und schließlich bekommen Sie das aus Ihrem Handelskonto. Haben Sie es verstanden, ja? Mit dem Online-Banking so ja, ja. Online normalerweise, die normale Überweisung dauert zwei oder drei Arbeitstage. ja? Mit ja, Paypal so verlieren ja, verlieren gar keine Zeit. Ja, deswegen Beste ist es, wenn Sie nutzen von dem Paypal Konto. Aha. Also jetzt entscheiden Sie. Haben Sie Paypal-Konto, Online-Banking oder Visa, Mastercard? Ja, ich das Ja, ja, dann benutzen Sie die alle. Machen wir es so. Dann aktivieren wir Handelskonto mit dem mhm. minimalen Einstiegskapital. Ja? Wenn Sie keine Erfahrung haben in diesem Bereich, plus von unserer Seite, also persönlich, ich gebe Ihnen 100 Euro extra Geld dazu. Und insgesamt aus Ihrem Handelskonto bekommen Sie 350 Euro. Haben Sie es verstanden? Wie machen Sie das? Wo kommt das Geld her? Ja, das Geld bekommen Sie äh, auf Ihrem Handelskonto. Mit Ihrem 250 Euro bekommen Sie plus 100 Euro extra Geld dazu. Es ist noch für Ihre Sicherheit, wenn Sie Anfänger sind. Haben Sie es verstanden? Also verschenken Geld. Äh, ja, sozusagen. Also, weil sind Sie Neues bei uns. Deswegen bekommen Sie also Willkommensbund. Haben wir ja. es Okay, ja. perfekt. Der absolute Wahnsinn. Tja, die Telefonleitung ist ja an der Stelle auch ein bisschen komisch, aber das äh, absolut ja, Wahnsinnige ist, dass äh, das Gespräch hier tatsächlich immer noch nicht aufhört. Die nette Tante macht weiter und weiter und weiter. Und erzählt uns die gesamte Zeit irgendwas vom Pferd, beantwortet Fragen nicht und sie macht einfach weiter in dem Programm. Sie liest halt einfach ihr Skript vor. Irgendwie davon abweichen kann sie scheinbar nicht, denn sobald man eine Frage stellt, sagt sie ja meistens eigentlich nur ihr Ja und macht dann weiter in dem Skript, was sie da so vorlesen möchte. Ich weiß mal auch nicht. Das finden die selbst für seriös. Das Problem ist, dass, naja, sie verhält sich ja jetzt hier zumindest erstmal nicht so furchtbar wie der ein oder andere Betrüger und macht hier einen auf dicke Hose. Die, ja, das wirkt ja zumindest erstmal wie eine Beratung, auch wenn es schlichtweg einfach am Ende keine ist. Tja, aber... Hier könnte sicherlich der ein oder andere sein Geld drin verlieren. Die Frage ist halt immer nur, was bewegt die Menschen, hier das Geld überhaupt einzuzahlen? Tja, man, wenn man keine Vergleiche hat und nicht so viele Videos äh, nacheinander anhört, äh, wie ihr hier auf dem Kanal, dann, ja, dann hat man halt einfach keinen Vergleich. Wenn man noch nie damit zu tun hatte, dann weiß man auch nicht, wie sich das eigentlich anhören muss. Theoretisch sollte man das eigentlich wissen. Ja, aber es, fällt, es passiert halt trotzdem, dass die Leute darauf reinfallen. Von daher teilt er gerne die Inhalte mit allen Menschen, die er kennt, damit niemand auf sowas reinfällt. Okay, jetzt haben Sie Möglichkeit, auf Ihrem Paypal-Konto einzulogen. Was ist mit dem Paypal-Konto? Also einzuloggen. Logen Sie sich auf Ihrem Paypal-Konto ein. Ja, da hat man ja dann auch den Käuferschutz, ne? Bitte? Den Paypal käuferschutz Also haben Sie Paypal konto Ja, vielleicht ja. haben Sie die Applikation im Handy oder haben Sie das alles installiert im Laptop oder im Tablet? Ja, das ist ja der Normalerweise, womit arbeiten Sie? Normalerweise. Wie meinen Sie das wirklich arbeiten? Mit dem Handy, mit dem Handy oder mit dem Tablet, mit Laptop oh. oder mit dem nee. Rechner? Nee, da gar nichts davon. Da arbeiten nicht mit den Händen. Okay, welche Hände haben Sie? Ist das Samsung oder iPhone? Nee, Hände mit fünf Fingern dran. Also eigentlich vier und ein Daumen. Also Handy ist das Android oder iOS? Also iPhone oder Samsung, Huawei, Nokia, welche haben Sie? Ja, da habe ich ja Handy. So ein schönes 3310. Das Aha, alles noch. klar. Da hm, schon in 17. Na gut, Okay, alles klar. Jetzt, öffnen Sie bitte PayPal-Applikation, okay? Und äh, noch eine Frage habe ich. Unten dieser Nummer haben Sie keine WhatsApp, ja? Ja, das ist richtig. Das ist ja auch ein Festkennstil, okay. Sie mich anrufen. Ja, können Sie mir diktieren die Nummer von Ihrem WhatsApp diktieren? Okay. Warum? Weil ich kein WhatsApp habe. Haben Sie WhatsApp, ja? Und ich brauche Nummer von Ihrem WhatsApp. Ja, ich wir bleiben im Kontakt per WhatsApp. Okay? Nee. Warum? Na, wir haben ja nicht. Hab keinen Kontakt. Ich nicht also haben Sie kein WhatsApp. Ja, so. habe ich ja gesagt. Okay. Okay. Äh, Ihre E-Mail-Adresse? E-Mail-Adresse. Na, was E-Mail-Adresse? Also haben Sie Posteingang auch, ja, denke ich. Jeder normale Mensch hat Posteingang. Ja, was meinen Sie denn damit? Also ich, ich möchte Ihnen etwas, etwas zu senden. Haben Sie gar keinen WhatsApp und gar keinen Posteingang? Na, E-Mail kann habe ich ja. Okay, dann dicheren Sie mir bitte die E-Mail-Adresse, okay? Na, die steht doch da bei Ihnen. Also bei mir steht Gerald.hubschrauber.fmdcc.fun.de mhm. Genau. Okay. Okay. Uh, jetzt ich schreibe Ihnen uh, etwas, okay? Mhm. Warten Sie kurz. Ja, ja, ich. Uh, ich vorbereite für Sie etwas, okay? Was denn? Uh, also. Jetzt gerade können Sie Ihren Posteingang öffnen. Ich sende Ihnen äh, Instruktion äh, für PayPal, okay? Was ist nur eine Instruktion? Welchem, äh, also, mit welchem Weg können Sie äh, Geld investieren? Von Ihrem PayPal-Konto auf Ihrem äh, Handelsplattform? Na, da brauche ich ja nur okay. Ihre PayPal-E-Mail-Adresse. Dann ich da äh, Buchstabireinen, wie Sie möchten, okay? Was denn? Uh, sind Sie eingeloggt auf Ihrem PayPal-Konto? Nee. Also, loggen Sie sich, okay, bitte. Was? Was? Ich habe Sie gerade nicht verstanden. Loggen... loggen Sie sich auf Ihrem Paypal-Konto, okay? Ja, jetzt haben, jetzt haben Sie in Ihr Mikrofon in den Mund gesteckt. Jetzt höre ich auch nichts mehr. Bitte? Ja, wenn Sie Ihr Mikrofon in den Mund stecken, dann höre ich auch nichts. Okay, jetzt hören Sie mich besser, ja? Ja geht so. Besser ist nicht okay. so unbedingt. Er so, weiß ich nicht, anders schlecht jetzt. Okay, jetzt, jetzt überprüfen, sie sie bitte, überprüfen Sie bitte. Überprüfen äh, Ihre Posteingang. Okay. Sie sind sehr leise jetzt. Also. Jetzt ist besser? Jetzt ist wieder besser. Okay. Jetzt Überprüfen Sie bitte Ihren Posteingang, okay? Was ist da drin? Also, öffnen Sie und von Lili Scholl haben Sie Nachricht bekommen. Aha. Was ist das für eine Nachricht? Also, öffnen Sie bitte und lesen Sie bitte das, okay? Na, was kommt denn für eine Nachricht? Damit also, aktualisieren Sie, habe... aktualisieren Sie bitte Ihren Posteingang. Hm. Ist noch nichts da. Suchen Sie bitte Nachricht von Lili Scholl. Ja, ist noch nicht da. Okay, dann warten wir da. Vielleicht, das dauert äh, zwei Minuten. Ja, ja das kann schon mal vorkommen. Mhm. Okay, gleichzeitig loggen Sie sich bitte auf Ihrem PayPal-Konto ein. Okay? Na, erstmal wollten Sie mir ja noch erklären, wegen dem PayPal-Käuferschutz. Bitte? Ja, wegen dem PayPal-Käuferschutz. PayPal, was? Käuferschutz. Also, okay, jetzt schauen Sie bitte. Was ist damit? Okay, Paypal haben Sie. Ja, und äh, der Käuferschutz? Was meinen Sie? Ich habe es nicht verstanden. Na, den Paypal Käuferschutz. Mach, machen, machen Sie damit einen Spaß oder was machen Sie jetzt gerade? hören Sie mich irgendwie lachen, Nö, oder? Habe ich gelacht? Bitte? Habe ich gelacht? Also, Fand nein. ich das witzig? <lacht> Das also, Ist doch nur eine ganz bitte. normale Frage. Bitte. Mhm, danke. Bitte. Danke. Okay, jetzt hören Sie dazu, okay? Mhm. Und lassen Sie mich ausreden. Na, mache ich doch. Jetzt. Ja. Okay. Loggen Sie sich auf Ihrem PayPal ein. Also mhm. dafür brauchen Sie Benutzername und ja, ja, genau. Das ist richtig. Wenn Sie sich da einloggen will, braucht man das. Okay. Und ja. wenn Sie fertig sind, sagen Sie mir als Bescheid, okay? Na, erstmal wollte ich eine Antwort auf meine Frage. Was für eine Frage haben Sie? Na, was mit dem Paypal-Käuferschutz ist. Paypal, da äh, die andere Worte verstehe ich nicht. Na, Käuferschutz. Käuferschutz? Käuferschutz. Das habe ich nicht verstanden. Na, den Paypal-Käuferschutz. Wie sieht es denn damit aus? Also, sind Sie eingeloggt? Nein, no, noch nicht, weil Sie haben ja meine Frage noch nicht beantwortet. Aber Ihre Frage, ich verstehe nicht. Was meinen Sie? Ich verstehe kein Wort. Na, dann weiß ich nicht. Vielleicht haben Sie denn da noch einen anderen Mitarbeiter, der besser Deutsch kann. Also. Mhm. Ich warte so lange, bis Sie den Mitarbeiter geholt haben. Also, halt knusprig, knusprig. knusprig, knusprig. Knuspring. Knus, knusprig, knusprig. Nee, knusprig, knusprig. Knusprig, knusprig. Nee, war wieder falsch. Knusprig, knusprig. Okay, es ist äh, sehr schwierig für mich, wirklich, okay. Knusprig, knusprig. Ja. Okay. Knusprig, knusprig. Ja, an meinem Höschen. Also, also, ihren Namen bitte. Es ist die Lori Oris Knuspring Knuspring. Knuspring wichtig. Knuspring. Knuspring Knuspring. Aber die nee, Name. Knuspring. Es Knuspring. Ist, also, es ist es Name oder Nachname? Ne, ja, das ist der Nachname Knuspring Knuspring. Aber wo ist die Person Gerald Hubschauer? Ja, die Person existiert nicht. Also die E-Mail-Adresse lautet, lautet sie genau. Das ist die E-Mail-Adresse. Okay. okay. Mhm. Also haben Sie die Nachricht bekommen? Nee, das ist nicht klar. Also vielleicht, vielleicht ist es ein Nein, nee. uh, vielleicht die Nachricht haben in den Spam gegangen. Überprüfen Sie bitte Spambox auch. Beim Fahren. Spam. Ja, guck ich mal. Okay. Wie ist das jetzt mit dem Paypal-Käuferschutz? Das wollten Sie mir ja noch beantworten. Da wollten Sie mir ja noch einen anderen Mitarbeiter holen, der das beantworten kann. Also, äh, können Sie mir das Buchstabieren? Wirklich habe ich nicht verstanden. Der Käuferschutz. Käufer Schultz? Schultz, Schultz. Käuferschutz? Schutz, nicht Schutz. Käuferschutz. Schutz, genau. Die okay. Schultzen. Also, es, das meinen Sie, okay, es ist äh, und kostenlos. Ja? Oder kostenlos? kostenlos. Das habe ich jetzt gerade ja, das verstanden. Ja, das habe ich nicht Aha. gehört. Okay? Aha. Also, jetzt. Uh, mhm. Brauchen Sie auf Ihrem Paypal-Konto einzuloggen? Muss ich jetzt machen. Mhm. Bei Paypal. Paypal, ja. Ja, da bin ich jetzt drin. Okay. Mhm. Und jetzt sehen Sie die Option, Geld senden oder senden. Nee, wo sehe ich das? Also, sind Sie eingeloggt auf Ihrem Paypal-Konto? Ja. Okay, und dann äh, auf jeden Fall, also normalerweise, Sie wissen, wie funktioniert PayPal, ja? Ich nutze es nicht und oft. Nicht oft. Mhm. Okay. Ich nicht so oft. Und bei PayPal, da, da weiß ich nicht, da, da kommt immer so eine Fehlermeldung. Manchmal Fehlermeldung? Geht da einfach nicht. Ja, das geht einfach nicht. Also, ich habe ja da gedrückt, aber dann sagt er, da geht nicht. Steht denn kaputt? Okay. Nutzen Sie Online-Banking? dabei Nein. Nee? Online-Banking. Nutzen Sie Online-Banking. Ach, das mit der mit dem Bezahlen meinen Sie? Jawohl. Zahlungsmethode meine ich. Kreditkarte, ja. zum Beispiel Visa oder Mastercard, Online-Banking ja. oder ja. PayPal. Das habe ich. Also, das habe ich verstanden. Sie müssen PayPal -Konto. Aber haben mhm. Sie Online-Banking? Ja. Okay, perfekt. Ja. Okay, aber die Nachrichten haben Sie nicht bekommen mhm. über E-Mail, ja? Deswegen brauche ich die äh, WhatsApp-Nummer. Die WhatsApp-Nummer. Mhm. Ich kann Ihnen das alles. Was, was denn für ein eine? Also, Handy haben Sie, ja? Handy. No ja, Sie? Ein, ja genau, okay. Nokia Nokia 3310. 3310. Und in Ihrem Nokia ja. haben Sie eine Applikation, das heißt die WhatsApp, wie zum Beispiel die Facebook, Instagram? Nee. Nee. Das haben Sie auch. kein Nutzer. Nee. Kön können Sie es installieren auf Ihrem äh, Nokia? Das habe ich noch nicht probiert. Beginnt. Okay, im Nokia vielleicht haben Sie eine Applikation, das heißt die Play Store. Nee. Play Store. Nee. Nee. Also das es vielleicht. ist die alte alte Model von der Nokia, oder? Nein. 33.10. 33.10. Okay, das überprüfe ich jetzt. Mhm, zu alt ist es noch gar nicht. Jetzt, ich also ich habe das nicht vielleicht nicht. 25 Jahre oder so. Länger habe ich das noch nicht. Okay, das habe ich in Google recherchiert. Okay, dann sind Sie richtig. Auf diesem äh, Nokia können Sie äh, keine Applikation unterladen. Ja. Und jetzt? Okay, und jetzt. Jetzt, okay? Öffnen mhm. Sie bitte Posteingang und ich diktiere Ihnen meine E-Mail-Adresse, okay? Ja. Und schreiben Sie mir bitte etwas, okay? Mhm. Darf ich Ihnen das diktieren? Mhm. Es ist L.L. Ja. L. Ludwig. Dann also kommt El Punkt. Lw L. Ludwig. Punkt. nein nein nein nein nein nein nein nein, nein. nein. Haben nein. löschen Sie, aber Sie gesagt? bitte das alles ja löschen Sie bitte das und fangen erst also, wieder ja so, erst also das ja alles weg ja alles weg ja okay l.w.ludwig Moment l.w.ludwig Ludwig mit G oder mit CH Ludwig oder Ludwig <lacht> Nein, dann brauchen Sie nur erste Buchstabe. L. Achso. Also nur, nur den. Achso. Ja? Haben Sie es L geschrieben? Mhm. Dann kommt Punkt. Ein Punkt. P, P habe ich. Okay, dann kommt S. Ein F. S. Wie F. Siegfried. Jawohl. Oder Schleuder ja, habe ich. Und jetzt? Dann dann kommt C. Ja. Also C haben Sie geschrieben. Ja. Dann kommt H wie Heinrich. Hm. Haben Sie, was haben Sie geschrieben? Ein H wie Heinrich. Okay, dann kommt O wie Otto. Ja. Und zweimal L. Äh. Also zwei, dann so ein X und L, ja? Zweimal L. L. Zoll. Mhm. Und noch ein L, also insgesamt drei L. Okay, Herr knuspring, knuspring. Nee, knusprig, knusprig. Knuspring, knusprig. knuspring, knusprig. Nee, knusprig, knusprig. Wie knusper, knusper, knusprig. knusprig. knusprig, knusprig. da mal ein bisschen. Wie aus dem Märchen da bei der Gelände. Das, okay, wenn ich ich, das Frage hat mir neulich die Barbara bei der Bettina erzählt. Okay, okay. Denn ich fragen das natürlich. Wie hm. alt sind Sie und was machen Sie vom beruflich? Also, soll ich, also welche Frage soll ich denn zuerst antworten? Die, die beides, ja. Wie alt sind Sie und hm. was machen Sie vom beruflich? Ja, also ich bin 29 und. Ähm, 29 und so also jung ja. Mann, okay. Ja. Und beruflich ähm, bin ich Hellseher. Okay, und Ihre Familienstand, sind Sie verheiratet oder wohnen Sie alleine? Ja, also ich bin verheiratet. Ja. Also, Kinder auch haben Sie? Nee. Ah, nur Frau? Nee. Also haben Sie mir jetzt gerade gesagt, sind Sie verheiratet, ja? Ja, genau, das ist ja richtig. Okay, okay. Ah, Knusprig, Knusprig. Knusprig, knusprig. Knusprig, knusprig. Das mhm. habe ich richtig? Ja, knusprig, jetzt ist es richtig. Okay, Herr Knusprig, knusprig. Äh, jetzt lege ich auf, verabschiede Warum? ich mich. Ich dachte, Sie wollen mir bei der Anmeldung helfen. Aber denke ich, dass Sie nur äh, einen Spaß machen damit, oh. ja? Und leider, ich habe. Äh, so viel Zeit, ja. weil ich habe so viele Kunden und ich arbeite mit meinen Kunden und meine Zeit äh, kostet zu viel. Deswegen, ja. ich habe äh, mhm. verloren ungefähr 30 Minuten von meiner Zeit. Ja, ja Ist auch gut. Frisch. Dann kann ich ja. in der Zeit mit okay. keine anderen Leute besprechen. Verabschiede ich mich und wünsche Ihnen einen schönen Tag noch. Ja, Schön. das wünsche ich mir auch, aber betrüge heute bitte nicht mehr so viele Leute, okay? Bitte, was meinen Sie? Na, ich sage, du sollst heute nicht mehr so viele Leute anrufen und die betrügen. Nein, was denken Sie? Also ich sitze jetzt hier, das haben Sie selber von mit Ihrem Wunsch die Anmeldung gemacht mhm. haben. Genau. Ja? Genau, das ist richtig, genau. Ja. Ja, deswegen Sie, äh, ja. ich habe Ihre Daten bekommen ja. und bei uns, es funktioniert nicht, was Sie jetzt gesagt haben. Warum ja? funktioniert das nicht? Und was, was denken Sie, ich sitze jetzt hier in meinem ja. Büro ja. und mit den 250 Euro, ich mache ja. eine Kriminelle in Deutschland. Was denken ja. Sie? Ja, genau so es wie ist, das, denke ich. Es nee. ist unmöglich und unmöglich. Ein knusprig, knusprig. Unmöglich ist es ja nicht. Das okay, wünsche einen schönen Tag noch. Ja, Ciao. das wünsche ich dir nicht so. Ja, und dann hat sie uns verlassen, die nette Betrügerin. Ja. Also Paypal-Käuferschutz gibt's natürlich bei solchen Transaktionen nicht. Diese Antwort habe ich eigentlich auch von der netten Mitarbeiterin erwartet, nur hat es irgendwie überhaupt nicht verstanden, was ich von ihr wollte. Schon lustig, ein Zahlungsmittel anzubieten und sich dann damit überhaupt nicht auszukennen. Tja, was soll man anderes erwarten, wenn man von so einem Callcenter angerufen wird? Doch eins war hier wieder absolut klar. Es ging die ganze Zeit nur um euer Geld, nicht um irgendwelchen Service oder irgendeine Beratung. Nee, man will hier einfach möglichst schnell an eure Kohle kommen. Ich hoffe, euch hat das Video wieder gefallen. Wenn ja, dann zeigt es mir gerne mit einem Daumen nach oben. Wer möchte, kann natürlich gerne den Kanal abonnieren. Da unterstützt ihr den Kanal natürlich auch mit und ihr verpasst in Zukunft auch keine neuen Videos mehr. Am besten natürlich gleich mit Klingelglöckchen, denn dann gibt es auch immer eine kleine Information, wenn wir hier was Neues auf dem Kanal haben. Wer mag, sieht jetzt hier noch eine Playlist mit einer etwas größeren Auswahl auf dem Kanal. Die Welt ist böse, passt auf euch auf.